Salomon habe ich heute den Predic dabei und Norbert als Experte erzähl uns doch mal was zu dem Schuh. Also ich finde das ist ein wirklich ein interessantes Modell. Salomon kennt man ja vielleicht eher im Trailbereich, aber die bauen seit wirklich zwei drei Jahren tolle Laufschuhe für die Straße und das ist ein Schuh, der unglaublich komfortabel ist. Hier im hinteren Bereich, den Schaft ein bisschen hochgezogen, das heißt ähm, gibt viel Sicherheit, ähm, ist eng anliegend hat aber gleichzeitig sehr, sehr viele Flexkerben hier. Das heißt, er will dem Läufer doch mehr Flexibilität geben. Also kein, kein Schuh mit einer Schneifensohle, sondern der sehr schön abrollt, der viel Komfort bietet. Und das, ja, das macht den Schuh auch ein bisschen besonders. Also gutes, interessantes Spannende Modell. Spannende Kombination. Ja. Dankeschön. Ab zu Sandra damit. Danke dir, Michael. Ja, der Salomon Predict, der war jetzt im Praxistest beim Christoph von den Laufprofis. Christoph, wie war er? Ja, erstaunlich positiv, Sandra. Mhm. Ähm, der Schuh ist extrem leicht, sicherlich der leichteste Schuh in der salomon Straßenlaufserie. Und äh, das Besondere ist, glaube ich, hier auch der reaktive Schaum. Der gibt ein sehr dynamisches Laufgefühl zurück und ja, ist, glaube ich, äh, auch, wenn man mal vielleicht ein bisschen kürzer laufen will, eine runde Sache. Stichwort Dynamik. Welche Läufertypen mögen diesen Schuh besonders gerne? Ja, ich glaube, hier kann man auch mal laufen, wenn man sagt, man läuft ein, zwei Mal die Woche, einfach mal fünf bis zehn Kilometer, einfach Spaß haben, einfach ein bisschen leichter, ein bisschen dynamischer laufen. Dafür ist super. Oder halt einfach mal für ein schnelleres Intervall mhm. äh, als gute Ergänzung zum ja, etablierten Straßenlaufschuh, den man vielleicht auch schon von Salomon im Schrank hat. Klingt gut. Danke dir.